Das Blaue Wunder oder die Loschwitzer Brücke, wie der offizielle Name der Brücke lautet, wurde 1893 als fünfte Elbbrücke im Dresdner Raum fertiggestellt und gilt als ein Wahrzeichen der Stadt. Bis zum Bau der Brücke war die einzige Verbindung von Loschwitz bis zur Residenzstadt Dresden der rechtselbische Körnerweg bzw. heutige Elberad. Dieser Weg war bei Hochwasser aber nicht benutzbar. Und so blieb dann nur noch der größere Umweg über die Höhen. Die Fährverbindung war bei Hochwasser und Eisgang auch nicht benutzbar und war außerdem total überlastet. Ein Bericht des Gemeindevorstands von der Schwitz von 1883 gibt eine sonntägliche Nutzung von 6000 Personen zuzüglich Wagen und Reiter an. Deswegen forderten die anliegenden Gemeinden eine bessere Verbindung nach Dresden durch eine Brücke oder eine rechtselbige Hochuferstraße. Eine Bedingung der Königlichen Wasserbaudirektion, der Klaus Köpke vorstand, war, keinen Mittelpfeiler in die Elbe zu stellen. Deshalb entschied man sich für eine versteifte Hängebrücke in statisch bestimmter Konstruktion. Da aber Probleme mit Schwingungen bei Hängebrücken in Nordamerika aufgetreten waren, wurde hier auch besonders viel Wert darauf gelegt, um das zu verhindern. Genauere Infos darüber findet ihr unter anderem bei Wikipedia. Die Brückenteile aus Schmiedeeisen wurden in der Königin Maria Hütte in Kainsdorf bei Zwickau gefertigt. Der erste Spatenstich erfolgte am 1. April 1891 und die feierliche Eröffnung der Brücke fand am 15. Juli 1893 statt. Dabei wurde die erst neun Tage zuvor eröffnete erste elektrische Straßenbahnlinie Dresdens vom Schlossplatz zum Schillerplatz über die Brücke zum Körnerplatz in Loschwitz verlängert. In der Entstehungszeit war die Brücke eine der ersten dieser Spannweite aus Metall, die keinen Strompfeiler im überspannten Fluss benötigte. Unter anderem deshalb wurde sie als Wunder bezeichnet. Der Name Blaues Wunder wiederum ist auch auf den hellblauen Farbanstrich der Brücke zurückzuführen. Für die Benutzung der Brücke musste damals ein Brückengeld entrichtet werden. 3 Pfennig Kurz darauf zwei Pfennig für Fußgänger, Straßenbahnfahrgäste, Rad- und Kraftfahrer. Zehn Pfennig kosteten Zugtiere und 20 Pfennig für Kraftfahrzeuge. 1921, zum Zeitpunkt der Eingemeindung Loschwitz und Blasewitz nach Dresden, wurde die Kassierung des Brückengelds für Fußgänger und Zugtiere eingestellt. Nur für Kraftfahrzeuge musste man noch bis 1924 bezahlen. Vom 18. März bis 31. Oktober 1935 wurde die Brücke umgebaut. Die Gehwege wurden an die Außenseite angebracht und gleichzeitig wurden die Straßenbahnschienen zur Brückenmitte verlegt. Am 7. Mai 1945 wurde die Brücke unabhängig voneinander durch mehrere Bürger von der Sprengung, durch die auf dem Rückzug befindliche Mehrmacht gerettet. Daran erinnert eine Gedenktafel am stromabwärtigen Fußweg auf Blasewitzer Seite, wenngleich sie nur zwei Namen, Paul Ziegler und Erich Stöckel, nennt. Darüber hinaus waren der aus Rochwitz stammende Max Mühle der Blasewitzer Handelsvertreter Karl Boucher und der als Brückenkommandant eingesetzte Hauptmann wird an der Verhinderung der Sprengung beteiligt. 1967 war geplant die Brücke abzureißen und die Bereiche nördlich und südlich der Brücke komplett neu zu bauen. Gott sei Dank wurde dieser Plan nicht ausgeführt. Der Historiker Volker Hellas sagte zur der Brücke, die Brücke dominiert die Landschaft. Und da die Brücke bleiben wird, muss man sich keine Gedanken machen, ob man die Brücke als Störung empfindet oder nicht. Schön ist die hell erleuchtete Brücke am Abend. Schön ist es auch an grauen Wintertagen auf der Brücke zu stehen, wenn auf dem Wasser runde weiße Eisschollen treiben. Die böhmischen Kuchen, wie sie meine Großmutter nannte. Wenn man lange genug auf das dunkle Wasser und die Eisschollen herabgeschaut hat, meint man, mit der Brücke lautlos davon zu fahren. Sauwetter heute. Leichter Nieselregen, neblig wie Bin hier an den Elbiesen. Hatte ja den Owner angeschrieben vom Multi am blauen Wunder, dass ich die dritte Station war, das glaube ich, nie gefunden hatte. Da hat er mir einen Tipp gegeben. Und daraufhin habe ich mir jetzt den, die Koordinaten ausgerechnet. Und da werde ich mal gucken, ob ich richtig liege. Hier ist übrigens das blaue Wunder noch leicht im Nebel zu erkennen. Und hier vorne muss irgendwo der Cache liegen. Da gibt es gerade am Wochenende diese militanten Fahrradfahrer, die das nie begreifen können. mit den Lampen habe ich mich verzählt. Beziehungsweise nie verzählt, ich habe sie nie doppelt genommen. Weil das ja immer zwei Lampen sind. Also hier gibt es noch einen einzelnen 3D-Cache, den ich noch nie geholt habe mir. Und da muss ja bei dem BAM sein. 32 Meter. Solche Mikro. Ich glaube, ich sehe schon was. Mein Fehler war übrigens, ich habe mich mit den Lampen verzählt, oder besser gesagt, nie verzählt, ich habe sie nicht doppelt genommen, das sind ja nur zwei am Stück. Ach, aber irgendwo reinsetzen und was trinken konnte ich mich jetzt ja nie als Aussatzsicherung. Und bei dem Wetter habe ich jetzt auch keine und hier noch groß Also hebe ich mir das nochmal für einen neuen Anlauf auf und fahre jetzt hin und lege mich nochmal gemütlich ins Wanne. So, jetzt hält man die Nieten. Unvollständig angegeben und mir alles erpflichten lassen, wie das sein könnte. Und da habe ich das hier rausgekriegt. Ist ja eigentlich noch in einem akzeptablen Rahmen. Rechts haben wir das blaue Wunder. Und da ist hier über die ehemals Polyklinik das Gelände, der Elberadweg unten an dem Zaun oder dort am Gautschweg der Zaun. Also allzu viele Möglichkeiten sind es ja eigentlich nie. Oder werde ich mal die ganze Reihe absuchen, ob ich dort was sehe. Wobei das Wetter mich jetzt nie unbedingt raustreibt, mal sehen vielleicht gehe ich noch mal einen anderen Tag. Auf alle Fälle habe ich das jetzt erstmal ein bisschen eingekreist, wobei sich der Hinweis am Zaun eigentlich hier lang den Elberadweg erstreckt, den, den, den Weg hier und im Ärztehaus nochmal der Zaun hier. Ja. musste ja nur die letzten Stellen errechnen mit äh, den Werten, also wie viele Lampen die Brücke hat und wie viel Ringe der Schild und von der Jahreszahl und da bleibt mir hier dieser Bereich übrig. Meine ursprünglichen Daten waren ungefähr hier, da habe ich aber nichts gesehen. Also gesagt, genau waren die Daten in dem drei hier, die ich mir ausgerissen hatte. Das ist aber ein Schild, dass das Naturschutzgebiet ist. Oder Natur. Man soll es jedenfalls nicht betreten. Das habe ich erstmal befolgt, das Schild. <lacht> Und bin nicht da rein. Jetzt laufe ich noch mal die Runde am Zaun Und so, dann werden wir mal sehen, ob wir was finden oder nicht. Schauen wir mal. Heute ist zumindest das Wetter nicht so schlecht wie letzte Mal. Ich habe jetzt rings um den Zaun nichts gefunden, was im Versteck gleich kommt. Da haben wir heute hier entschieden zu viele Leute Muss, nicht, ich muss, nicht, ich muss Da Wunder habe ich mir jetzt mal die ganzen Lops noch nochmal durchgelesen. Hier habe ich mehrfach gelesen, dass man das Verbotsschild ignorieren soll. Gut, heute war das nicht ganz so möglich, da wird massenweise Leute rumrennen. Da hätte sich bestimmt jemand aufgeregt. Aber eben, so Schild schreckt erstmal ab. Mein Name ist Alfred Hitchcock und ich möchte Ihnen gerne etwas über meinen neuesten Film erzählen. Er handelt von den Vögeln und Sie sehen es bereits an diesem gefiederten Hut aus der Zeit der drei Musketiere. Wie überaus stolz müssen die Vögel gewesen sein, dass man ihnen die Federn ausrupfte, um den grauen Alltag des Menschen zu beleben. Also die Frau schätzte hier schon die Vögel so sehr, dass ein ganzer benötigt wurde zur Dekoration. Er ist natürlich mausetot. So inspirierten zum Beispiel die Vögel den Menschen zur Erfindung des Schießpulvers und ihre Geschwindigkeit wiederum führte zur Entwicklung der Schrotflinte. Liebenswerterweise hat der Mensch niemals vergessen, was er den Vögeln verdankt. Wir ehren unsere gefiederten Freunde auf mannigfache Weise. Wir stecken sie in Käfige und stellen sie voller Stolz in sämtlichen zoologischen Gärten aus. Und ohne Truthahn als Ehrengast ist das Weihnachtsfest ja kaum denkbar. Dass wir viele von unseren Hobbys ausschließlich den Vögeln verdanken, die Entenjagd zum Beispiel. Einen Jagdkameraden auszustechen kann gewiss sehr reizvoll sein, aber der Vorrat ist ziemlich begrenzt. Die Ausarbeitung des Vortrages war übrigens sehr erzieherisch für mich. Ich fühle mich den Vögeln jetzt sehr verbunden und ich kann gewonnen unsere Kleinen. So, ja, neuer Tag, neues Glück. Hallo Leute. Ja, Blauer Wunder ist ja immer noch offen. Ich mache heute einen neuen Sprung dahin. Irgendwann muss ich das Ding ja mal finden. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich habe mir auch ein bisschen Hilfe geholt. Ich habe den Owner geschrieben, dass ich mich blöd anstelle, dass ich das diesen finde. Und jetzt hat er mir geschrieben, dass das da unten... Und da werde ich mich der Sache ja noch mal kurz annehmen. Und wenn ich ihn heute nicht finde, dann wird er zu den Akten gelegt. Hier war mein ehemaliges Zollhaus, hier wurde Straßenzoll zwischen Dresden und Blasewitz abkassiert. Ja, natürlich wieder sehr viele Leute unterwegs hier. So einfach versteckt vor und ich das nie gefunden habe. Dürfen die überhaupt so eine Schilder hier erstellen? Noch dazu Verletzungsrisiko ohne Ende. Das geht ja immer gar nicht. Ja, alles für die Umwelt und die Tiere. Aber wie schnell kann ein Mensch sein Auge verlieren? Ich habe ja alles vergessen, das scharf zu hologramieren. Und von mir aus hat man fast nicht gesehen. Da oben der Luisenhof und die Sternworte daneben, die gehören zu Manfred von Ordenne. Ich spreche jetzt ab. Das war schon wieder zu belastend. Ständig kamen Leute vorbei, die blöde klopften. Da hat auf Dauer auch kein Handy, Handy in der Hand nehmen und jetzt zu tun, als ob ich fotografiere, hat auf Dauer irgendwie geholfen. Also ich spreche das jetzt ab. Ich habe ja den vom blauen Wunder gefunden. Gut reichen.